Wie geht man vor, wenn man Dateien in OLAT mit anderen Nutzerinnen und Nutzern austauschen möchte? Zunächst gibt es die Möglichkeit, dass man selber Dateien hochlädt in seinem Public-Ordner. Das ist hier in dem Menü der persönliche Ordner. Dort haben Sie ja die Auswahl zwischen dem Private-Ordner, wo nur Sie persönlich darauf zugreifen können, und dann haben Sie den Public-Ordner. Dort können Sie Dateien hochladen. Denken Sie daran, dass dann jeder, im Prinzip, der in OpenOLAT registriert ist, auf diese Dateien zugreifen kann. Wie finden Sie jetzt Dateien von anderen Nutzerinnen und Nutzern? Haben Sie wiederum die Möglichkeit, hier in dem Menü anderer Benutzer auszuwählen und dann können Sie jetzt eben nach Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen suchen, mit denen Sie die Dateien austauschen wollen. Sie müssen dann also deren Namen kennen. Ich gebe hier jetzt nochmal meinen eigenen Namen ein, gehe mal auf meinen anderen Account und dann sehen Sie hier von der Person, die Sie ausgewählt haben, eine Visitenkarte, können auch eine Nachricht an die Person schicken. Und hier im Ordner, da finden Sie dann alles, was die Person im Public-Ordner hochgeladen hat. Viel Erfolg bei der Zusammenarbeit!